Jetzt zeigen wir Ihnen, wie einfach der Test einer Subtech Pro Anlage ist. Test 1 – Rückplatte Wir zeigen Ihnen, wie sich über die Rückplatte Messwerte auslesen lassen. Messen Sie direkt an den Klemmenblöcken. Es dürfen unter keinen Umständen Messungen direkt an der Schnellkupplung vorgenommen werden. Damit nicht die Abdeckung des Anschlusskastens abgenommen werden muss, kann zum Messen eine Weidmüller Schnellkupplung angeschlossen werden. Diese können Sie separat online erwerben.